Alle blütigsten Diktaturen des 20. Jahrhunderts haben den erfolgreichen Massenmörder Wladimir Lenin als ein inspirierendes Vorbild wahrgenommen. Wer heute in Gelsenkirchen von diesem anachronistischen, unmenschlichen Vorbild noch inspiriert sein kann,